Schmeckt dir? Ja. Muss wieder ja. wie der eine, wie der eine äh, bewirkt hat. Da war mir alles klar. Ja. Das kann ich in Deutschland essen. Ja, kennst du? Ja, schön. Ja, gar nichts, genau, ja. Also das muss hier auf der Insel gekauft, ja? Ja. und dann befördert auf die ja. Insel. Ja. ja, deswegen ist alles dort ein bisschen teurer, ja. ja. ja bei uns genauso, wenn es auf der Insel ist irgendwo, ist auch was. Deswegen sind auch die Kanarischen Inseln, die sind sehr sehr teuer, wenn ja? man da Urlaub ja. machen ja. Weil die haben ja außer Tomaten wächst da auch nichts. Das heißt, es muss schon von Af in Afrika, also oder Kanar von Spanien? Ich glaube Spanien, ja, ja. ich glaube die kommen also, aus Spanien rüber. Also nicht von Afrika, ne? Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Okay. Weil sie doch schon sehr europäisch auch ist. Ach so, ja. Aber da machen viele Deutschen auch dort Urlaub, ne? Ja, ja, wir waren auch schon ein paar Mal dort. Oh, ja. Da gibt es so schöne ganz kleine Kartoffeln, haben sie noch so ganz kleine verschrumpelte mhm. und ja da haben wir jeden Tag die kleinen Kartoffeln gegessen, immer mit frischen gegrillten Fisch, aber irgendwann kannst du es auch nicht mehr essen, <lacht> wenn du sie Klinik, sowas. ja so traditionelles essen ja, also für aus äh, bananen ja, also okay. bananen drin also mehl also Reis ja, ja. und äh, bananen drin ja, ah, okay. also gekocht ja ist okay. das, ne? das nennen wir bantal ja, oder, oder Bantan, ja, also speziell also von dem ort. her. Ja probieren, ja? dann können wir dann auch ein bisschen was kaufen. Ja? Ich habe Angst. <lacht> Warum? Warum Angst? Ja, es ne? Nein, das, das ist nicht scharf. Ja? Ich, ich guck nochmal, ja, dass wir vielleicht ein paar kaufen können. Eins, nicht paar. <lacht> Auf diese Ecke her, ja. also im Osten, ja. ja. Im Osten. Traditioneller Kuchen sowas. Ne? Okay. Und Das ist zum Beispiel ist ein schönes Haus. Wo? Okay. Oh. So ein Geschäft oder sowas, ne? Wo also Geschäft, Universität, oder? ja. Das war okay. da hier, Universität zum Beispiel. Okay. Auch nicht so ganz äh, fertig gebaut. Okay. Ja.